Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und mein Landschaft funktioniert nicht, das finde ich natürlich wunderbar. Was? Okay, ich bin sowieso in der Animation mit der. Egal, es, es funktioniert bei. wieder, ich musste einfach nur den Landschaft okay. draußen rein machen. Alles klar. Hi, Keine ich bin Sorge. Auch da. Ja, Daniel ist auch da, wer hätte es gedacht bei dem Race? Ist Daniel auch da? Wäre wär schlecht, wenn wär nicht. Hm, ja. Boah, jetzt mache ich auch die Mission mit den Stachis. Die ist schrecklich. Ah, das muss ich jetzt schnell machen. Ich, ich will das jetzt einfach schnell abschließen und äh, einholen, einholen und hoffentlich stirbst du noch irgendwo <lacht> <lacht> im Spiel. Ich, nein, nein. Ich, so. Das spiel ich ja noch lang. Das stimmt auch wiederum. Ich, ich muss auf jeden Fall irgendwann mal nachschauen, wie viele Sterne wir tatsächlich brauchen fürs Finale. Müsste man die nicht alle mit einem... Ja, man kann die nicht besiegen, ohne den Stern. Nee, nee, ich glaube, das ist noch nicht die Mission. Echt nicht? Ja, ich, okay. ich hatte auch erst mit, keine Ahnung. Ich dachte das auch erst, aber das ist eine Lüge. so Das ist irgendwie... Das ist allgemein ja so ein bisschen ein äh, Scam. Würde ein oder andere sagen. Das muss ich... Ja, ja das würde ich sagen. <lacht> habe ich nicht anders erwartet. Ja. Äh Fuck. Ich hab nach dem Stern ah, kann ich auch Ach hier nicht ist der weiter. Sternring. Okay, ich hab, warum du die Mission machst? Was? Ach nichts. Ich habe ja schon die andere Mission, die zwei Missionen in der ersten Galaxie gemacht. Ach so, okay. Hä, was ist das denn bitte jetzt? Okay, pass auf, pass auf. Irgendwas. Irgendwas Oh ja, schon moin. Sein. An die bist du überhaupt nicht. Ich auch nicht, irgendwie. Das ist so. Ah, okay, ich seh's, ich seh's. Äh. Okay, so Lakito respawn. Ich hatte gerade Angst, dass ich Lakito gekillt habe. Und äh, den <lacht> Luma nicht mehr befreien kann. Luma? Das? Achso, ja, stimmt, okay. Also Luma ist halt. Keine hey, Ahnung. Ja, Haben ich weiß Namen? wo du bist. Haben die Namen? Nur äh. Außer mh. Luma. Okay. Nur Luma irgendwie. Wir nennen sie jetzt alle Luma. Genau. Das finde ich gut. Wertlose Kreaturen einfach. Das gefällt mir. Yoshi! Nicht. Sei nicht dumm und stirb nicht. Oh, das ist auch Zeit, okay. Yoshi, sei dumm und stirb. Das. Aber nicht bei mir. Das habe ich mir <lacht> verboten. Ja. Hör auf, zu <lacht> Nein, oh du lässt Gott. das jetzt, weil das ist nicht gut für mich. Mm, es ist der Bosskampf. Mm. Ich glaube, ich, ich glaube, kriege das kein in Treffer war. So. Der böse, böse Lakito. Irgendwie Mann. die Steuerung, die zu schießen ist ein bisschen sehr ungenau, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich mache es ja mit dem Control-Stick. <lacht> ja, nee, ich meine, ich meine muss ja... dachte, ich muss ich ja irgendwie auf... Ich muss ja irgendwie auf dem Bildschirm zeigen und richtig äh, hinzeigen. Oh Junge, ich bin glaube ich auch beim Boss. Ja, das Aber muss das der Boss schon sein. Boss. Ja, das ist so eine. Oh, Alter, was ist denn das für ein Lakito-Faker? <lacht> Fake! -Faker. Wie viele Sterne hast du eigentlich? Wenn Drei. Ich fragen Drei. Lol, Yoshi. Drauf, Scheiße. macht dich mal nützlich. <lacht> oh Gott, er macht sich nicht nützlich, er macht sich zum so Idioten. Das also ist eigentlich, wenn man hier, ach ja doch, es spawnt einfach ein neuer Yoshi. Ich habe so Angst vor dem Boss. Gibt es irgendwie. Generell in diesem Spiel gibt es doch glaube ich ganz ganz viele Bosse, glaube ich. Habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass, dass das Spiel eigentlich gefühlt nur Bosse hat, nur jedes Mal neue Bosse. Was hast du die Oder beziehungsweise immer äh, alte Bosse noch recycelt. verbessert. Alter. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ich bin irgendwie zu blöd. Oh. Da sterbe ich auch noch. Okay, pass auf. Naja, man kriegt ja hier immer Münzen. Stimmt. Gott. Und hier ist ein Checkpoint. Ja gut, von daher. Ist das mein Boss? Ja es gibt nur da ein Checkpoint. Ja. Da bin ich auch. Ich bin nicht so schnell an dir vorbeigekommen, wenn du wusstest, wo ich war. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann einfach nicht zielen, ne? Es ist unmöglich. Ja, viel Spaß. Ich habe ihn jetzt beim, eben beim allerersten Mal direkt getroffen, aber jetzt krieg ich es irgendwie nicht mehr hin. Ja, genau dasselbe bei mir. Ja, das zweite Mal. Jetzt schnell. Äh, Mario, geh runter. Mario, geh runter. Mario. Zum Glück mache ich die Mission als, äh, als erstes. <lacht> yeah. Okay, komm. Zweites Mal. Tricks Lakito. <lacht> Nein, ich hatte ihn fast. Gott. Das ist der erste Boss und der ist jetzt schon so. <lacht> eklig. Ja, das ist natürlich. <lacht> Ja, ich, ich schiel auch die ganze Zeit so gefühlt. Was? Das war, da war, das so war ein Treffer auf. und der ist in seine, Wolke gegangen, seine Blitzwolke gegangen in dem Moment. Oh, ich wäre beinahe beinah runtergefallen. Ich bin so dumm. Oh Mann. Kannst du mir wenigstens Hoffnung geben und sagen, dass du ihn gerade besiegt habe? Leckt mich doch. <lacht> <lacht> Ich das überspringen. Gott, ich muss das jetzt schnell machen. Mann. Du, ja, du hast ja zumindest ein Checkpoint. Das ist doch schon mal gut. Ja. Komm schon. Jetzt jetzt mache ich ernst hier. Uh. Uh. <lacht> ich verstehe auch nicht, warum ich so gerade so Probleme mit ihm habe. Es ist wieder so typisch, äh, Race. <lacht> ich würde ihn eigentlich hinkriegen. Oh Junge, ich hab genau 100. Ja, jetzt, jetzt auch ziemlich schnell. Ich habe genau 100 Sternteile. Das stimmt, die muss man ja auch noch sammeln. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich, nicht, weil wir keine 100% sammeln. Denke ich mal. Also das ja wäre das echt Kacke. Alter, das ist so Kacke. <lacht> Wirbelbohrer Galaxie, okay. Junge, das ist halt zum Wirbeln. Immerhin bringt er auch seine Kumpan um. Ich auch nicht. Gut. Endlich. Oh Gott, da hätte ich jetzt echt keine Lust noch weiter Zeit damit zu verbringen. <lacht> Aber die andere Mission, die war jetzt auch nicht so lange. Nee. Ginge eigentlich. So, jetzt kann ich auch weiter. Mhm. So, äh... Boah, ich erinnere mich an so gut wie gar nichts mehr vom Spiel. Ich weiß, dass ich. ich, ich kann mich glaube ich noch bis zur zweiten Welt so grob erinnern. Da und an das Finale, weil es irgendwie episch fand. Zumindest an das, das kann das ich mich auch nicht mehr erinnern. Echt lol. Ja. Weißt du, dass Yoshi, äh, dass man sich von Yoshi verabschieden muss und er winkt einem äh, zu. Ach du Scheiße. War ausgesetzt er überlebt. <lacht> ja, gut. Das, äh ist eine Frage, die ich nicht gerne beantworten möchte. Ich weigere mich, danach Aussage zu tätigen. Wenn man keine 100% macht, kann man an Luma vorbei, ne? Okay. Ich denke... Ja, man kann's. Dann kann man halt Wirbelbohr manche Galaxien, Galaxien nicht machen. Du bist schon in der Wirbelbohrergalaxie, Galaxie. Ja. Gell? Okay. Wie weit ungefähr? Ich habe den ersten Planeten gemacht, der etwa eine Minute dauert oder sowas. So, ja gut. Aber ich wollte da noch den einen Stern mehr, aber ja. Äh, okay, hier bin ich falsch. Na ja, gut, das hat Zeit gekostet. Ja. Warum kann ich das nicht skippen? Ich will das nicht sehen. Hä? Oh Gott. Achso. Aber kann man da nicht irgendwie. Ich glaube, ich habe eine bonus geöffnet. Ah. Oh mein Gott. Ich, ich, ich bin so krass. Oh Junge. Ich, glaube, ich habe diesen Planeten direkt geskippt. <lacht> <lacht> Wie super. Okay, was passiert jetzt hier noch? Ich bin auf einer Bonus-Stage gelandet und ich habe drei One-Ups bekommen, was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil wir behalten die One-Ups. Hm. Weil wir sagen so, nö, Nintendo, wir lassen, wir wollen das nicht. Und das ist der Miyamoto, ja, ne. warum willst du mir meinen One-Up nicht gönnen? Nur weil ich nicht die ganze Zeit suchte wie du. Du kranker Japaner. Meinst du Miyamoto suchtet? Wirklich? Nö. <lacht> <lacht> Gut, hätte mich auch. Äh, ich, schockiert. ich, hä? Wo muss ich denn weitergehen? Muss ich die Gegner besiegen hier? Was denn? Auf den zweiten Paletten oder wie? So ein Kreis, also so ein Ring halt, äh, wo so Pflanzen sind. Da bin ich auch. Ja. äh, Okay, Gegner besiegen ist auch nicht die Lösung. Hä? Ich bin gerade auch ein bisschen ratlos. Ah, Moment. Hm. Mhm. Hä, das muss ich, ich hier nehmen? noch einmal. Zack! Und ich bin weiter. Hey, Hi, Luma. hey warum ist denn da jetzt ein Luma gerade? <lacht> Der war eben noch nicht, da waren eben noch Münzen. Aus so einem kleinen Turm, Erdturm? Nein, ähm. Ja, auf diesem Ring. Auf diesem ringförmigen Planeten. Mit den Pflanzengegnern. Okay, da komme ich nicht hoch, ich brauche wahrscheinlich Kann nicht. man hier äh, laufen ohne dass man die Gravitation verliert? Gute Frage. Nächste Frage. Hm. Wo ist der Duma? Ich glaube, du bist mir schon definitiv voraus. Oh, ich bin bei Captain Toad. Ja. Ah, wie geht's dir? Ich möchte aber keinen Pilz kaufen. Ich weiß nicht, oh, was du. Ach, da ist der. Hm, okay. Ah, ich bin mein Boss. Ja, ich komme jetzt auch gerade dorthin, wahrscheinlich. Oh, lol. Frame Drop. Sorry. Das war meine Wii. Hehehehe <lacht> Tadoui ja, Miyamoto hasst mich übrigens <lacht> Oh Mann. An den Boss erinnert mich tatsächlich noch, weil der, der ist cool Es ist dieser, ähm, Dieser oh Roboter, ja, genau. wo, wo du mit dem Wirbelbohrer durch den Planeten bohren musst mhm. Holst du dir einen Super Pill oder hast du dir einen Go? Nö. Oh shit! Das weiß, ist natürlich Vorteil. Ich weiß nicht, was er, was er kostet. Ich weiß nicht, ob er jetzt Münzen kostet oder... Ich äh, könnte mir vorstellen, dass er Münzen kostet, weil es so viele Münzen gab in diesem Level. Ich meine, es ist Ich hab's nicht verstanden. Äh, ich, ich, ich weiß, nicht, was er wollte. Entweder ob er Sternteile wollte oder Münzen, aber es könnten auch Münzen sein. Weil einfach in diesem Level so verdammt viele Münzen waren. Ja gut. So, zweiter Treffer. So, wo landet der? Und was macht er eigentlich? Ist ja so krass, der Boss. Ja, nee, eigentlich nicht. Es ist nur manchmal schwer, den perfekt zu treffen. Ich glaube, ich mag ihn aber. Ja. Oh, ich kann mich noch an den Wurm erinnern. Den gab es in NK8 irgendwo auf der Strecke. Scheiße, nicht der. Doch, das war so... Komm schon, so nein, ich... ich, ich. Ja, er hat einfach... Angehalten auf seinem Weg. So, besiegt. Ich muss ihn noch einmal treffen. Okay, wir sind ziemlich nah. Sehr gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. <lacht> In dem Spiel kriegt man auch deutlich mehr Münzen als im ersten Teil, habe ich das Gefühl. Ja, kann gut sein. Im ersten Teil waren die so selten. Da, da kam kann man eher One-Ups durch Sternteile. Sehr besiegt. oft. Sehr oft, ja. Und dann haben wir die wieder verloren. Aber es gab ja den Tod Briefträger, der irgendwie, äh, wenn man Luigi gespielt hat, hat er einen 20 One-Ups gegeben statt 5. Das fand ich immer seltsam. <lacht> ich habe mich gefragt, warum gibt es ja Luigi mehr? Also War, dachte ich mir. weil hey, Luigi mag? Das ist, ja, in Mario so nicht. <lacht> <lacht> du hast zwar meine, du hast zwar unsere Prinzessin schon 100 Mal gerettet, aber nö. So, wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Äh, sieben, äh, Quatsch, sechs Minuten. Okay, red nicht so lange. Ich, ich möchte Captain Toad nicht bei mir auf dem Raumschiff haben. Also, <lacht> schmeißen wir ihn vom <lacht> Oh Gott, welche Galaxie ist schneller? Die mit der coolen Musik oder die andere? Hat jetzt der fette Luma nicht mit dir geredet? Ja, der redet jetzt mit mir, ja. Okay, ich dachte schon, dass du einfach die Sequenz... Nicht wir, hast. wir sind ziemlich nah beieinander. Bin jetzt auch gerade da, wo Captain ah, Top ein bisschen. Äh... Komm, ich mach die Galaxie. Ich glaube, die war sehr, sehr kurz. Ich habe keine Ahnung, welche kurz war. Aber ich glaube, das mit dem Puzzle. Wel welche machst du? Das sage ich hier nicht. Okay, das ist interessant. Oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich so das Richtige genommen. Was hast du genommen? Warte mal, ich löse gleich auf. Äh... Sperrkraft chaos Ja, die habe ich auch genommen. Nice. Es war doch die mit dem Puzzle? Ja, mit, mit Schwerkraft. Der ganze Kram, der in Odyssey gewippt wurde, was? Was? <lacht> was? was? Miyamoto? Wieder? Oh Gott. Mr. Miyamoto, bringen sie uns neue Ideen. Ah ne, das war's. Oder? Mann, das ist so so, so komisch. Es gab auch in 3D-Land so... Ich, ich rede halt vom Level mit so, mit so komischen Segen. Also ich dachte, das kommt jetzt? Ich glaube, ich habe ein geheimes Level gefunden. Oh Gott, Bucky. Okay. Das war nur auf dem Level. Zeit. Und da ist eine. Ich weiß auch, dass es hier einen geheimen Stern gab in der Galaxie. Ja. Oh nein, nein! Die meistgehassteste äh, äh, Mission in Super Mario Galaxy. Die Müllabfuhr. Die Müllhalde. Oh mein Gott, ich habe sie so gehasst, <lacht> wie du schon sagtest. <lacht> oh, ich hatte so Probleme früher. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, aber. Gott, ich habe ja. schon erinnern. Und auch heute, ich, ich sehe auch viele Let's äh, wenn ich mal Let's Plays Mario Galaxy gesehen habe, Alter, hat sich jeder über die Mission aufgeregt. Weil sie einfach so scheiße ist. Komm schon! Was? Nein, eine einzige fehlt! Komm schon! Oh mein Gott! Und dann zwei nicht, Sekunden. Äh, da kam dann diese, diese lila Münzenmission auf dem Pixel Mario. Irgendwie konnte ich das einfach nicht, weil die Plattform ja. Das war, das war so eine richtige meine Lieblingsmission, weil die so richtig cool war irgendwie. Ich fand die auch cool, aber es war so. Ich, ich hatte so Probleme. <lacht> Nö, nee, ich konnte das irgendwann sehr, sehr gut. Okay, ich habe einen Stern. Ja, ich bin. Oh Gott, was war, macht der Tom da? Hab ich hab ihn nicht gesehen. Oh, bitte redet nicht so viel. Ich muss doch noch in die Galaxie und den normalen Stern holen. Ah, da ist ja die Kometenmünzes. Ja, du machst gerade den normalen Stern. Ich habe äh, den Dings gemacht. Den Müllhaldenstern in der Galaxie. Ja. So, okay, ich versuche. Das dauert aber ziemlich lange. Ich hoffe, jetzt kriegt noch die Schwerkraft-Chaos-Galaxie regulär hin. In der Zeit. Alter, was ist ich habe ich hab die geile Feuerblume. Die gleich zweimal dort ist <lacht> hintereinander. Geil. Okay, Leute, jetzt seht ihr, seht ihr speedrun streats weil sonst schaffe ich äh, es nicht mehr, an den Stern zu kriegen, glaube ich. Hast du früher auch enttäuscht, als du die Feuerblumen bekommen hast und dann äh, feststellst, dass es nur ein Zeitlimit ist? Hm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, nee, auch nicht. Ich mochte die Verwandlung lieber äh, mit. Naja, ähm. Sowas wie die Biene halt. Die, Biene, die, ist. Macht dich die nicht. Biene ist cool. Komm schon, du dumme Piranha. Hier gibt's so. ja die Wolkenblume. Die finde ich auch cool. Die gibt's hier. Auch wenn... Die gibt's hier. Ja. So, jetzt lass mich. Oh Gott, das ist jetzt ja Secret. Oh danke Nintendo, dass es hier noch so. Äh, ja. So danke Miyamoto. Mi <lacht> danke Miyamoto. Dank dir können wir Spiele spielen. Denn du hast Videospiele erfunden. Leute, ich, ich habe eigentlich die Box gar nicht berührt ah, vom oh Stern. Mein Gott. Noch zwei Minuten, lohnt sich das? Also die Müll-Galaxie kannst du schaffen in der Zeit. Wo ist die denn in der Röhre? Ja, in der Ro in der grünen Röhre am Anfang. Ich probier's mal. Boah, ich hoffe, ich schaffe den Stern auch. Ich beeile mich gerade richtig schnell. Ja, richtig schnell beeilen. Das ja, mhm. <lacht> ich würde gerade sagen, irgendwas ist da falsch. Nein! Warte. Nein! Böser! Ich verstehe. braucht man um weiterzukommen. Shit! Nein! Wieso. ich bin so dumm! Warum mache ich überhaupt? Es war tatsächlich ein Fehler, die Schwerkraftlosigkeit. Ich weiß nicht wie die heißt. Oh, da ist, äh, äh, äh, die zu machen. Da ist die. Da ist die äh, Münze. Versteckte der Kapitän im Sucht. Okay. Ich, ich, ich krieg die ich krieg die Münze nicht. Bitte seine sei, sei kurze Mission, die ich in einer Minute. Nee, das wird niemals klappen. Das wird niemals klappen. Aber ich werde es mir schon mal oh, anschauen. Oh mein Gott, ich habe die Feuerblume. Mann, du siehst aus wie die Heiß-Kalt-Galaxie oder wie die hieß. Die war cool. Ich mochte sie auch so unfassbar gerne. Das war, glaube ich, mein Lieblingslevel. Oh mein Gott, ich muss auch. Neben auf. dem Strand. Ich bin gestorben! Ja! Mich hat eine Kiste ermordet, äh, die auf mich gefallen ist. Und ich habe noch eine geile Minute. Ich muss mich beeilen. Ich habe jetzt bestimmt eine halbe Minute verloren, die ich brauche, um den Stern zu kriegen. Oh, ich muss dann ja auch noch die Kometen... Ich wäre beinahe wieder gestorben an der Stelle. Ich bin so froh, dass Mario kooperiert. Auch wenn ich nur 30 Sekunden habe jetzt. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich es schaffe. <lacht> Was? Man fällt durch die Wolken, wenn man eine Stammversacke macht. Ja gut, das war's dann wohl. Äh, Okay. Oh ich nein, da, da kann man gar nicht lang, okay. Sollen. Oh, weißt du, oh, worauf ich mich freue, wenn das. Auf oh mein Weg Gott, ich bin glaube ich, ich glaube ich, glaub ich am Stern. Ich höre ihn schon. Ich, hab's, ich hab so Bock die Nostal äh, nostalgie Galaxie. Oh ab. mein Gott, Na, ich, hab, ich ihn hab ihn noch. Immer. Hast du ihn noch? Ja. Gut, der Part ist nämlich vorbei. <lacht> schon wieder in den letzten Sekunden. Sterne bekommen. so verarsche. Wie viele Sterne hast du jetzt? Ich habe fünf. Äh, ich müsste sechs haben, oder? Okay. Sieben. Aber so lang. Sieben? Ja. Ja, wahrscheinlich durch den einen gerade. Uh. Na gut. Das war verdammt ich bin eng. Immer auf den das ist verdammt eng. Boah, ich, ich bin so immer. hart gespeedrun. Boah, ich, ich muss... Glaub, das ist ziemlich, äh, da, wo bei dem Roboter boss da war ich ziemlich gut. Mhm. Da waren wir auch etwa gleich auf bis dahin, eigentlich. Jo. Und Aber Da ja, passiert noch sehr viel. Das ja. Spiel ist schwer, sagt man sich. Und auch sehr lang. Und dementsprechend, ja. Gibt es noch was zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Und wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, also einschalten. Und ja, ciao, Tschüss.